Moin Leute, kurze Storytime. Vielleicht erinnern sich ja noch manche von euch an dieses Video. Ich hoffe, ich blende das Thumbnail an, sonst ist es echt traurig. Indem ich ein, äh, ein, ja. Eine Kerze gemacht habe. In, in dem meine Haare gebrannt haben. Ihr wisst schon, die guten Dinge im Leben. Ihr wisst schon. <lacht> die Kerze. Die Kerze, die absolut nicht verwerflich aussieht. Ich weiß gar nicht, was für ein Problem ist, ist haben so eine Kerze, also. Und äh, entsprechend habe ich das ja mit einer Form gemacht, die ich auf Amazon gekauft habe. Und warum ich diese Form gekauft habe, könnt ihr euch auch überhaupt nicht erklären. Auf jeden Fall. Ihr wisst ja, ich mache eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin. Und äh, da haben wir unter anderem Marketing und eigentlich Schriftgrafik, aber wir machen da nicht viel mit Schriften im Prinzipiellen. Wir haben da Seife selber gemacht und wir sollten vor mitbringen. Und ich denke, ihr, ihr kennt mich, ihr habt, ihr, ihr wisst genau, was ich gemacht habe. Wir sollten vor mitbringen. Andere so schön Kuchenform, Keksform. Ich mit meiner Penisform. Boah, hat's gelegen. Habe ich auf jeden Fall entsprechende Seife gemacht. Und erst im Nachhinein, als das Ding schon fertig war, hieß es so. Ihr entwerft jetzt eine Verpackung. Als würdet ihr das Ding verkaufen wollen. Für mich erstmal ein Schock. Ich habe nämlich einen Seifenpenis. Die anderen haben so schöne Sachen in Sachen Ostern, Frühling, hübsch, niedlich. Well, und dann <lacht> habe ich meinen Seifenpenis. Das muss ich ja jetzt entsprechend bewerben. War jetzt für mich die Frage, wie mache ich das? Und dann hat es mir eingeleuchtet, ich sehe mir Amazon-Angebote an. Ich weiß, wie entsprechende Gegenstände auf Amazon verkauft werden. Also habe ich eine entsprechende Verpackung gebastelt. Cool, oder? Ich, <lacht> Ey, ich bin da ziemlich stolz drauf, dafür, dass, ich, dass es eine Penisseifenverpackung ist. Ach oh Gott, das blendet übel. Das ist ja scheiße. Warte mal. Oh Gott, das sieht grausig aus. Aber okay, wir, wir machen es erstmal so. Jetzt habt ihr leider andere Lichtverhältnisse, tut mir leid. Es heißt halt Arschdunkel. Wie ihr seht, äh, meine Erotik-Seifenverpackung. Äh, <lacht> Einmal mit. Das ist wirklich, übrigens, gelb, ne? Und riecht nach. Das ist. Er riecht nach Vanille und ist gelb, okay? Und, äh, dementsprechend habe ich hier ein äh, gezeichnet. In und, äh, hier eine Inhaltsangabe, wie wir den gemacht haben. War sehr stolz. Ich habe einen QR-Code gemalt, den es nicht gibt. Ich hoffe, den gibt es nicht. Wenn ich jetzt aus Versehen auf irgendwas verwiesen habe, was das überhaupt nicht ist, dann tut mir das leid. Das ist dann jetzt einfach passiert. Hier noch einen falschen Barcode zusammengebastelt. So, boah. Sorry, Mikro. Ja, und natürlich noch eine Warnung, worauf mich übrigens unsere Deutschlehrerin gewiesen hat. Dass ich darauf achten soll, dass man, wenn es nicht für den Intimbereich ist, das entsprechend auch... Anmerken muss und, äh, war schön, ich mit meiner Skizze für eine Seifenpenisverpackung. Und dann kriege ich erstmal von unserer Deutschlehrerin den Hinweis, dass ich, äh, anmerken muss, dass man sich das eventuell nicht einführen So... Ich hänge mich. Hatte ich nicht hier irgendwo. Habe hab ich mein Seil weggemacht? Ich kann mich nicht mal hängen. Ich lebe nicht gut. Auf jeden Fall meine Seifenpenisverpackung. Ich hatte so eine längere Verpackung. Die war wirklich lang und die habe ich halt zurechtgeschnitten auf die Größe von... Ich habe ja noch zum einen die Peniskerze und zum anderen ähm, habe ich noch... Ich habe tatsächlich einen Briefbeschwerer oder sowas gemacht, aus Heißkleber. Und äh, der passt da auch rein, also wird die gemachte Seife da auch reinpassen. Und dann habe ich ja Tonpapier drumherum geklebt und äh, das entsprechend nach meinem Modell gestaltet. Das sieht eigentlich voll gut aus. Ich bin voll zufrieden damit. Ey, darauf kann, ich, darauf kann ich nicht stolz sein, aber ich habe mich stets bemüht. Das musste ich euch berichten. Tschüss.